Okay, also fühlst du dich vermüllt? Reinige die Straßen. Viel cooler wäre natürlich, wenn man das jetzt nicht notwendig wäre, wenn alle ihren Müll wegkommen. Aber man sieht ja, dass die Leute jetzt einfach alles liegen lassen. Und deswegen braucht man halt solche Leute. Aber es ist cool. Weiter so.